ersten Shots ja, der ja. gelandet, die erste Drohne ist da, ja, die, die zweite auf dem Weg zu. Oh, schön geblieben! Die oh, oh, ja, die aber... gut von Gabo. Ja, ja. ja. sind schon gefallen. Die Stocke gehen ja. kein Druck ist unterwegs. Und da kommt das GG! Tor, Tor! Tor! Hat oh. es nochmal gedreht. Oh. Wahnsinn! Dann fliegen weitere Storms und uns unbedingt unter die Blutnuts runterkommen. zieht es auf die Overseer, um mehr Agro zu ziehen. Aber er killt die komplette Ground Army von Aussie stürmt. Allerdings, die Blutnuts sind jetzt fertig beim Holi Sieht nicht. rap Battle. Trap Battle. Oh mein Gott. Aber ruhig auf, sonst komme ich mit einem Strahl. Der haut dich dann richtig. Astral. Rein. Aber das Spiel muss weitergehen. Die brauchen eindeutig mehr Schicksale. Und mach immer Platz für unseren Sieger, der die Buffel gewonnen hat. Woo! Ja, die FFAs. Das wird doch Zeit. Wir, wir wissen ja alle, ähm, die Turniere sind eigentlich nur so Nebensache. Wer da gewinnt, ja okay, bist vielleicht der beste Spieler hier, aber das FFA, das FFA ist wirklich wichtig. Das sagst du aber auch nur, wenn du die gewonnen hast, oder? Ja. <lacht> Herzlich willkommen, ich bin ein bisschen aufgeregt, du vielleicht auch. Bisschen mein erster angewöhnt. Cast heute, aber. Ähm.